Ihr kennt alle Filmabspäne, bei einer vergleichbaren Produktion mit Das verrückteste Ende der Welt äh, sind das circa hinter der Kamera 50 bis 80 Leute. Diese 50 bis 80 Leute sitzen jetzt hier, aber trotzdem kann ich nicht gleichzeitig äh, Kamera und Ton machen. Deshalb ist man angewiesen auf MFAs, Multiple Functional Assistance, die äh, weitere 20 Leute dieser 50 bis 80 ersetzen. Und neben mir sitzt jetzt eine Legende im Bereich MFA, Helge G. <lacht> Hallo. Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Führt mich gleich zu meiner Frage. Du weißt schon, was ist du mit dabei? Warum tust du dir den Wahnsinn noch einmal an? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja, es ist eben schwierig wirklich Leute zu finden, die die echte Arbeit beim Film machen und das ohne Geld, denn No Budget Produktion. Ihr kennt sicher alle Abspäne äh, bei Vergleichfragen. Äh, Ihr kennt sicher alle Abspäne bei Vergleich. Vergleichbaren Produktionen. Was ist denn los? Das ja, sind, Sch sind schwierige ja. Worte. Ihr kennt alle Filmabspäne, wie viele Leute da drinnen stehen. Bei einer vergleichbaren. Komm, ja, cool, wir das ist vergleichbar. <lacht>